Wir spielen jetzt Mario Galaxy 3, was hält ihr davon? Ja, äh, ja, ja, Mario Galaxy 3, das ist äh, ähm, Spiel. Das ist, das ist, das ist. Das ist, ist glaube ich das dritte Teil, oder? Äh. Ja. <lacht> Warum muss ich gerade darüber nachdenken? Sollte ich mir Sorgen machen. <lacht> ja. Tief durchatmen und rein ins Verlies, da ist die Mission, okay? Das Geheimnis des Bilderrätsels. Ich möchte aber den geheimen Stern. <lacht> den, mache ich, den mache ich, glaube ich, auch, wenn ich genug. Der wollte Münzen haben, oder? Der Luma. Ein oder? Wobei. Know. Ach komm, ist doch egal, eigentlich. Wobei, ich weiß jetzt, dass, was ich machen muss, von daher. Hm. Oh, hier sind ganz viele Sternteile. Die kann ich gebrauchen, Leute. Weil ich habe festgestellt, der Dani, der hat viel zu viele, äh, Ja. Sternteile gesammelt in der Zeit. In der ich, ich war nicht... fleißig. Ja. Mhm. Seht ihr? Da haben wir schon wieder welche. Das Gute ist, ich habe mehr Kometenmünzen als er. Deutlich mehr. Weißt du jetzt inzwischen, wofür die sind? Ja, die, die, na, da kommt ja irgendwann ein Komet halt. Das sagt der Name doch schon, oder? Das kann sein. <lacht> ich weiß, ich, ke ich, ke ich kenne das Spiel schon. Ich habe das ja gespielt, Daniel habe es auch gespielt, ich erinnere mich nur nicht an die Kometenmünzen. Oh, ich glaube... Das ist so... Komisch. Oh nein, ich... Ich... Idiot, man kann... Man kann... Mh, man kann die Mission mit dem Luma nicht machen in der... in der zweiten Mission. Wow. Jetzt habe ich, hab ich Zeit verschwendet und Münzen gesammelt. So, wie viel Ge Wie viel Geld willst du, mein Freund? 70 Münzen. Was? Äh... Lieber nicht, ich wer, hab noch keine Wer, 70 wer will 70 Münzen haben? Der gute Luma aus der puzzle galaxie Junge, wie viel müssen du? da sein in dem Level? Ich will dir noch Geld Okay <lacht> Sehr tiefgründig Ich stell mir grad so eine Story vor wie so eine Bar, weißt du hm. Da ist der Luma Der Gormi-Luma Weißt du, welcher der unnötigste Luma war, neben den lilanen ähm, aus dem Teil hier? Der lilanen aus dem ersten Teil. Also, keine Ahnung, wie. Ihr lilanen äh, Lumas, die solltet ihr abschneiden. Spaß, aber macht äh, in Teil 1 der hat irgendwie Kometen erscheinen. Wobei so unnötig war der nicht. Na, ja, der, der hat Kometen erscheinen lassen, wenn keine erschienen sind. Genau deshalb sollte man auch eigentlich in Mario Galaxy 1, auch wenn wir jetzt Galaxy 2 spielen, äh, immer den immer den. Die Kometen machen, wenn sie Schein, weil manchmal erscheinen die einfach nicht. Und das ist dann einfach nervig. Also, ich sehe gerade ein Problem. Ich sollte ja 70 Münzen haben, aber wie komme ich dann auf diesen Planeten zurück? Ich habe doch jetzt längst nicht 70, mir fehlen vier Stück. Das ist schon ein bisschen problematisch, ehrlich gesagt. Oder oben. Ich finds ja, gut, dass du mir auf jeden Fall sagst, wie viele Münzen ich brauche. Ja, pff, ich bin doch ein Freund und Helfer. Ich meine, das mache ich garantiert mit Absicht. <lacht> ich ich, ich mache mir keine Gedanken darin, äh, welche Auswirkung das auf mich hat. Immerhin muss ich nicht selbst zielen und die füttern. Das ist nur bei den Sternteilen scheinbar so. Wer war der Wandelung! Ich dachte, das haben die komplett rausgenommen in dem Spiel. Weiß ich nicht. In Mario Galaxy 1 zumindest. Ich habe halt noch ah, keine Sternteile, glaube ich, ver äh, gegeben in diesem Spiel. Oh, das ist der äh, äh, Käferboss. Der, der, der geheime Stern in der Galaxie. Nur ist alles aus Holz. Komm schon, ich muss hier schnell hoch. Oh, ganz viele Sternteile. Mm, die nehme ich gerne mit. 80 Stück alleine Gold in dem, in dem Level. Jo, ich bin das super. Ich ich bin, ich hab, ich bin durch eine Röhre gegangen und die Sternteile die sind erst so 20 Sekunden später angekommen. Weil die irgendwie wahrscheinlich durch den gesamten Raum geflogen sind. Das ist halt echt super. Oh Gott, hier es keine Pusteblumen an dem man sich, äh, Sie waren das Pusteblumen ist mir egal, an dem man sich so hochziehen konnte. Für den Käferboss. Aber was muss ich. Das heißt. Das muss ich anders lösen mit den Wolken. Wir Wo müssen jetzt hier lang gehen, um rauszukommen. Da, okay. Ich habe keine Ahnung. Ganz schön schnell hinbekommen. Und da muss ich. Oh, okay. Ich muss da irgendwie auf die andere Seite und das frei bohren, okay. Das ist gut zu wissen. Kostet aber Zeit. Ich weiß nicht, wo ich ihn am besten kriegen kann. Das Hä? Ist nicht gut. Wo ist denn das Loch zum Bohren? Hier? Meinst du nicht. Du musst es. Du musst es suchen. Das muss. Ich werd's dir nicht sagen. Du kannst es mal nicht sagen. Das, Hä, hey, das muss aber hier sein und da ist keins. Ja, dann musst du ein bisschen weiter. Musst du musst ausprobieren, weißt du? Muss ich die Gegner besiegen? Man probiert im Leben viele Dinge aus und das gilt auch für Mario Galaxy 2. Das, das finde ich nicht gut. <lacht> <lacht> <lacht> ja. Hä? Das. Das. das das ist unmöglich. Das, das ist ich mein Rocky. Wir haben nur noch eine Minute, ne? Das Spaß. aber soll ich jetzt darüber nachdenken? Ja, noch 15. Mhm. Ohne dass ich, ich was mein 16, geholt 10, habe, geht mich. Wie, wie komme ich denn jetzt ich dahin? 14. Ich kann nicht zählen Leute. Ich, ich, oh, ich, ich möchte nichts von dir. Kann ich hier nichts? Ich besiege jetzt alle Gegner, aber ich habe keine Ahnung, was ich sonst machen soll. Ja, das, das ist auch immer das Letzte, was ich tue, eigentlich. Mm. Oh, lol. Elektro-Gegner kann man mit einem Wirbelbohrer direkt killen. Diese elektro oh, Ich habe Sternhalle für den Luma. Ich weiß nicht. Ich, mein, mein, ich weiß gar nicht, was ich alles tun soll. Ich hoffe, ich äh, kriege äh, in der die den, den Geheimstern. Am besten gar nichts sammeln. Stimmt. Diese Option hätte ich okay, mal hier ich, ich, ich, umziehen müssen. Ich habe alles gesammelt, was geht alle Gegner besiegt und ich. Es muss, es muss hier sein. Es hier muss ich irgendwo runterkommen. Der geheime Stelle hat doch sicher mit dem Schwimmern zu tun. Oder nicht? Hm. Ich Man, weiß ich will es. Ich doch einfach nur hier weg. Bist du schon in der. Ähm, bist du schon weiter? Hast du irgendwie schon 16 Sterne und bist weitergekommen? Nein! Ich. Wo geht's denn hier lang? Das <lacht> ein Problem. Weißt du, auf, auf welchem Planeten bist du? Bist du. Ist der Stern auf so einer Scheibe? Nein, der. Ja, so eine Scheibe. Ja, so die getrennt ist. So eine Kugel, die dann in der Mitte getrennt ist. Okay. Ich, ich, ich komme hier nicht weiter. Ich muss mich da irgendwie durchbohren. Ich krieg's nicht hin. Hm. Ich meine, ich würde dir gerne helfen. Aber ich seh's halt nicht. Ach! Hm. Ja. Scheiß Spiel. Wieso? Klingt so, als hättest du es jetzt. Weil das absolut random ist, wie man das machen muss. Hm, ich Wieso? Hab, ich hab nur, nee, das erzähle ich ja nicht, weil du den Stern glaube ich noch nicht hast. In der Cosmobucht-Galaxie. Den zweiten. Den zweiten, den habe ich schon. Den habe ich im letzten Part gerade noch so geh geholt. Das war das mit den 10 Sekunden. Deswegen hatte ich auch Probleme damit. Da war ein Wasser-Ding, äh, was man aufbrechen musste. Ja. Ja, man muss einen Gegner dafür besiegen. Der einen Schlüssel hat. Direkt bei dem ja. Ding. Ich habe aber die ganze Zeit gedacht, ich müsste mich durchbohren von der anderen Seite. Achso, mh. Jetzt, mmh. jetzt, jetzt, jetzt oh, erklär, äh, das erklärt sich jetzt so alles so ein wenig. 7 Minuten 52 laut dem Timer im Spiel. Für einen Stern, das ist natürlich wunderbar. Ich bin gerade nicht besser. Ich weiß gar nicht, wo der. Ich bin. Ich wollte den Stern in der Kostenbucht holen, aber ich weiß gar nicht, was das für einer ist. Und, ich, ähm, es interessiert mich nicht, ob da jetzt ein Pinguin auch an Bord ist. Fucking Pinguine. Oh, ich überlege gerade, Mann, ich glaube, dieser Part ist für mich jetzt am schlechtesten, so ein bisschen. Oh, für mich? <lacht> Acht Minuten in der Zeit habe ich im letzten Part zwei Sterne geholt oder drei. Ja, ich auch. So, ich hole jetzt den Geheimstern noch in der Galaxie. Ich weiß einfach nicht, wo lang es geht. Muss ich einen scheiß Pinguin ansprechen? Ja, das tue ich. Ich rede mal mit dem Pinguin, ey. So, gebt mir eure Münzen. Euer ganzes Geld auch noch. Okay, so funktioniert das nicht. <lacht> noch 10 Minuten übrigens. Ich wäre froh, wenn ich wenigstens noch einen Stern sammeln könnte. Weil, wenn nicht, dann gehe ich hier raus. Wie viele, wie viele hast du geholt? Bis jetzt nur 15. Deswegen, ich habe ein Problem. Ja, ich habe 16 jetzt. Oh, warte, kann man die, wie killt man die nochmal so? Ah, das ergibt aber, es gibt aber nur Min äh, Sternteile, das brauche ich nicht. doch gar nicht, wo ich den Schalter aktiviert habe für das Eis. Wie viele Münzen ah, will der? Ah, da oben ist der Gourmet-Luma. Mm. In der Kosmobox. Mhm. Mit den Münzen. Hey. Ja, ja. Der will 15 Münzen. Scheiße, wir fehlen drei Pepp. Oh Gott, schnell, ich muss es abschießen, damit ich weiter kann. rede ich ich, nicht, ja. ich habe einen Vorteil. Ich habe mehr Münzen als du schon. Ich habe die Mission gerade begonnen. Warum sage ich dir eigentlich, wie viele Münzen man braucht? Ja, das, das habe ich auch nichts gesagt, damit du es mir sagst aus Versehen. Man muss ja die Information nutzen. So, äh, okay, ich habe Münzen. Ich bin halt zu blöd, um die restlichen Münzen zu sammeln. Ich Sag, wie es ist. Es gibt da Normal. so äh, irgend so ein Ding und in der Nähe unter ihm, da erscheinen äh, dann 5-6 Münzen in einer Reihe. Ich glaube, das habe ich schon. Hm. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Da waren so 6, 7 Münzen. Uh, das ist ein interessanter Planet. Gab es doch irgendwo einen Münzring? Hier ist zum Beispiel einer. Oh nein, man muss Hasen jagen. Ernsthaft? Das klingt alles so unfassbar schrecklich. Alter, Mario, ne, ich, ich könnte kotzen, diese... Wenn er nicht schneller schwimmt. Das ist eine coole Idee. Der, der, der Planet. Oh mein Gott, ich wäre beinahe gestorben. Beinahe gestorben, aber ich habe ihn dann direkt bekommen. So. Aufpassen, dass ich nicht sterbe und ich habe den Stern. So, wo ist denn mal der Gourmet-Luma? Da, okay. Wie weit. Äh. Ich fütter jetzt den Gourmet-Luma. Wie, wie, wie, Und wir haben, äh, Ja, die Zeit, wollte ich wissen. Ja, gleich noch sieben Minuten. bis jetzt, ah, wir sind okay. jetzt bei 12, 36. Mhm. Deswegen. Ich habe jetzt für die Mission, äh, für die andere Mission habe ich dreimal so lange gebraucht. Das Ergebnis ist immer noch ein Stern. Ähm. hast du eben was gesagt. Puzzleplankengalaxie. In Geheimstände braucht man 70 Münzen. Nein. <lacht> das habe ich nicht gesagt. Was? alles gut. Versuch's einfach mal. Da warten Boss auf dich, kann ich dir jetzt schon mal sagen. Ist okay. Das Gute. Musst du solltest halt in sieben Minuten hinkriegen. Na ja, gut, ich habe für die andere Mission auch äh, acht Minuten gebraucht. Na <lacht> ja, gut, dann kriegst du's hin. Und da habe ich wirklich lange auf dem Schlauch gestanden. Oh, warte, ich Frage weiß Frage ist ich die nur, Nasen wo kriege krieg ich Münzen? Und ich weiß auch nicht, wann der kommt. Kann ich die Wickler so killen, dass ich Münzen kriege? Nein, okay. Dann weiß ich, was ich mache. So oh, ist der Scheißhase. Die Dinger geben 5 Münzen? Okay. Ja, der Hase ging voll schnell. Ich ja. hab den jetzt schon. Mhm. Wie viele Sterne hast du? Dem Eis. Jetzt habe ich 16, wenn ich den hole. Na ah, gut, dann hab ich immer noch Bring einen Vorsprung. Weiter. So, bringt es was, wenn ich jetzt... Bringt... <lacht> Oh. Oh. Oh. Ich jagt gerade einen Wickler. Alter, Mario. Der, der bringt mich noch um. Ich habe fast einen Herzenfall bekommen, der ist zu weit gekommen. Ich, ich habe gerade hab Musiknoten eingesammelt für drei One-Ups. In der Hoffnung, <lacht> dass da Münzen rauskommen. Alter, eine Galaxie komplett habe ich jetzt. Oh, da, da ist schon der Luma? Ja, der, der ist eigentlich ziemlich offensichtlich, nur... Ich hatte echt Sorgen, 17, dass ich keine Münzen kriege. 70 Münzen, ich habe 9. <lacht> nee. Kommt man hier nochmal zurück. Ja, es reicht einfach. Warte, war hier nicht in dem Planeten ein Münz? Ja. Ich glaube, hier waren nur Münzen drin in dem Raum, oder? Kannst du ja hoffen. Ja, exakt. Okay. Los, Bowser. Kriege ich das in... Meinst du, ich krieg das in 5 Minuten hin? Das Schloss. Ich bin jetzt beim Bowser-Schloss. So, alle Münzen bekommen. 57 habe ich jetzt. Hm. Das so, war 13. Leute, das ist die Kometenmünze, wie offensichtlich die ist. Oh. oh, das war die Welt. An der so, erinnert mich noch. Kommt man hier auf dem Planeten noch mal zurück? Äh, nein. Oder was du mein... Ja, nee, da nicht. Du musst noch ein bisschen weiter sammeln. Ich hatte auch, Pro äh, was ist das Problem Ich hab mir auch erst was sollen gemacht. Also, ich habe jetzt 67. Ich brauche noch drei, mhm. drei Münzen an, auf dem Planeten, muss ich finden. Ja. Gibt es hier... Also ich komme nochmal auf den Planeten zurück. Ah ne, okay. Ich habe... Man kann genug Münzen sammeln, bevor man überhaupt diesen Planeten verlässt, wo der Luma ist. Ja. Deswegen. Also ich weiß gar nicht, ob man wieder... Ich habe es halt nicht ausprobiert, aber ich denke halt nicht. Mhm. Weil wann war das bisher der Fall, dass man es dass das gegen... Also ich habe wirklich jede Münze mitgenommen und man hat am Ende nur 72 hier. Also man muss echt aufpassen. Ich will diesen Pilz hier haben. Wie lange habe ich noch? Ich. Oh, der äh, Boss aus vier Minuten. Ja gut. vier Minuten um den Boss aus Galaxy 1 zu besiegen. Ich meine, ich habe ja. Galaxy... Ich... Uh, aber jetzt beim Schloss. Aber mit dem Wolkending. Okay, das ist interessant. Ja moin, wie geht's dir? Oh hi Hammer Bruder. Oh hi Boss. Du bist nicht mein Bruder? <lacht> Gott, war das Scheiße. Los, ich will weiter. Wer braucht schon den Wolken Mari? wenn man auch so den Boss treffen kann? Kann man nachher ja, mit den Trampolin, ne? Ja. Die dritte Phase, ich hasse ich, sie ich bin, am meisten. Ja, okay, bei, bei, das war halt der erste Treffer, da, bevor er gerade noch am Boden gekrabbelt ist. Ja gut, okay. Danach fliegt er ja. Wie dir sicher aufgefallen ist. Zweiter Alter, ist Treffer. Knapp. Oh, knappes Plattforming. Hallo, Tromp. Bist du ein Tromp? Ich hoffe doch. ich nur aus SM64. Ich glaube, sonst hatten wir ja, keine Hör auf, Auftrag dich mehr. auf die Seite zu drehen, du Penner. Okay, er hat's getan. Äh, Was ist, wenn er auf der Seite besser schlafen kann? Hast du darüber mal nachgedacht? Äh, ist mir egal. Bist du Seitenschläfer? Ich nicht. Ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> oh fuck! Was bist du denn? 1739. Ich glaube ich krieg das nicht mehr hin mit dem Bowser, aber mal gucken. Bist du überhaupt Bowser als ich Ich krieg brauchst. den dritten Treffer nicht hin. Du, du, du, du, du, du, du, du. Alter, die Knochen trocken, die irgendwie... Plattform fressen kann. Och, und komm. dann, das nichts entsteht. So, warte mal. Ich hab's los. beinahe geschafft. Jetzt. Ich hab noch zwei Minuten. Oh, äh, so Beziehungsweise wir haben's. So knapp verfehlt. Solange ich in die dritte Welt kommen kann... Bin ich zufrieden noch, wenn ich das hier schaffe. Der Gott. Pisser, der geht natürlich direkt in die Seitenlage. Oh, ich bin auf ihm gelandet und... Ich hatte keine Wolke mehr, um die Stampfattacke zu machen. Vorsicht, sich die Statuen... Was machen die Statuen? Alter, die sind aber gefährlich. Der Boss war in Statue. Galaxy 1 einfacher. Das stimmt, aber auch nur wegen der Biene eigentlich. Die Wolke ist echt kein gutes Power-Up für den Boss. Bam. Tot. Tot. Hab Tot. Habe ihn. Okay, gut. Oh, oh. Ich habe noch eine Minute für den Boss in, im Schloss. Und ich bin zu... Ich, ich, ich bin einfach blind, okay? Lass mich Ich mir so, ich mache erstmal die einfachen Galaxien, weil... Hey, okay, ich brauche einfach nur eine gewisse Anzahl Sterne. Oh Gott, das dauert so lange. Einfach... Äh so, ich kann eigentlich nichts mehr machen, oder? Ja, hast ist halt eine Minute. Keine Ahnung. Boah, 6 Minuten gebraucht. Hm. Gut, was. was oh Gott, kann... Ah, das ich kommt auch das ich, ah, nicht. ich kann auch das den Weg freisetzen äh, zu Bowser. Oh, ich schaffe das nicht in 30 Sekunden. <lacht> nein, das ist nicht möglich. Außer er sagt, ich bin Bowser, ich bin Edgy. <lacht> Warte mal. Gott, bitte nein. das würde ich hinhauen. Was erhoffe ich mir da eigentlich? So, wo kann ich noch was holen? Ich kann... Also ich kann in, in der zweiten Welt gar keinen einzigen Stern mehr holen. Ja, ich ähm... Der Part ist vorbei. Okay. Ich muss jetzt äh... Abwarten, bis die Kassim vorbei ist und dann aus der Welt rausgehen. Zum Beispiel jetzt. Zur Galaxiekarte. Hm. Das ist so dumm. Ich kann theoretisch noch zwei Sterne in der ersten Welt holen, aber sonst... Ja... Ja und vielleicht mal ein paar Sternteile sammeln, damit ich auch äh, die Galaxie von dem freischalte Na gut aber ansonsten der Part war äh, der war nicht so schlecht aber auch irgendwie nicht so gut äh, ich meine jetzt im Gameplay technischen von den Sternen her mhm. ja gut ich habe immer noch drei Sterne bekommen das ist trotz der dummen Fehler eigentlich noch okay zumindest bei mir wie viel hast du noch bekommen ich glaube ich habe zwei in dem Part gesammelt wie viel hast du ich habe jetzt 16, deswegen bin ich zum Schloss gegangen. Ja, dann hast du zwei. Um noch die dritte Welt quasi äh, zu holen. Okay. Ja, Abstand wieder ein bisschen größer geworden. Aber egal, Dani hat mehr Sternteile und alles. Also, da kriegt er noch einfach eine Galaxie. Und naja, ist es noch, ist es noch viel drin, wie gesagt. Also ja, schreibt beim nächsten Mal wieder ein, wenn es wieder schön eng wird in Super Mario Galaxy 2 im Race. Und mhm. ja, naja, ciao Leute. Tschüss.